Indien gilt als größte Demokratie der Welt. Doch die Regierung unter Premierminister Modi geht offenbar immer schärfer gegen Kritiker in Politik und Medien vor. So wurden im Februar Büros des Senders BBC durchsucht, nachdem dort eine regierungskritische Dokumentation produziert worden war. Und vor zwei Wochen verlor der Oppositionspolitiker Gandhi seinen Sitz im Parlament, weil er sich diffamierend über Modi geäußert haben soll. Es war Anfang der Woche, als einer der wichtigsten Oppositionspolitiker Indiens erneut vor Gericht erschien, um Einspruch einzulegen. Rahul Gandhi wurde in erster Instanz sein Parlamentsmandat aberkannt, weil sich der Premierminister von ihm beleidigt fühlte. Der Fall hat international für Kritik gesorgt, auch aus Berlin, worauf Indiens hindu-nationalistische Regierung ziemlich verschnupft reagierte. Justiz sei unabhängig, heißt es kurz und knapp. Please. Bitte seien Sie kritisch. Wir haben keine Probleme mit Gegnern, aber bringen Sie nicht Ihre Vorurteile mit und sagen Sie uns bitte nicht, wie wir unser Land führen sollen. Doch langsam häufen sich die Auffälligkeiten. Mitte Februar erst stand plötzlich die indische Steuerfahndung vor einem Büro des britischen Senders BBC. Der hatte zuvor eine kritische Dokumentation über den international umworbenen Premierminister Modi gedreht. Kein Einzelfall, sagt zum Beispiel Hartosh Baal, einer der bekanntesten kritischen Journalisten Indiens. Indien ist laut Reporter ohne Grenzen in Sachen Pressefreiheit auf Platz 150 abgerutscht. We have structural problems. Wir haben hier strukturelle Probleme. Die privaten Medien werden von Oligarchen finanziert, das heißt von Menschen mit Geschäftsinteressen. Und um in der Industrie gut zu funktionieren, braucht man dafür die Regierung an seiner Seite. In Modis Neuem Indien haben es Journalisten und Oppositionspolitiker, die die Regierung kritisieren, derzeit nicht einfach.